Jetzt guck mal neugierig. Okay. Genervt? Das ist das ist dieser eine Impassanne Motide, die dich Stolz? Besorgt? Überrascht? Wütend? Kannst du ja nicht so gut sein? Ne? Wie sieht's aus mit traurig? Zufrieden und hoffnungsvoll. Haben wir schon? Das ist, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist gar nicht so leicht. Du, ich? Guck du mal wütend. Es sieht fast so aus wie bei mir. Wenn ich dir jetzt immer so ins Gesicht gucke während des Gesprächs, dann habe ich immer ähm, die, die Af afghanische Schminknummer vor oh Augen, <lacht> wie du dann ausgesehen hast. So bunt und so total drüber, herrlich. Es gab wirklich einige, die das Video gesehen haben und geschrieben haben, sieht doch voll hübsch aus. Also ich würde mich auch so schminken. Und ganz viele Verwandte von mir haben das ja gar nicht gecheckt, dass es ein, dass es ein Spoof ist. Ja. Die dachten wirklich, dass es ein Make-up-Tutorial ernst gemeint ist. Und die fanden es noch hübsch. Irre. Wow.